Ab sofort erreichen Sie die Grazer Innenstadt samstags gratis mit den Öffis. Shoppen, bummeln und flanieren. Genießen Sie das vielfältige Einkaufsangebot beim mediterranen Flair im Grazer Zentrum. Vorteilskundinnen und Vorteilskunden der Holding Graz können ihre Einkäufe samstags ab 10 Uhr kostenlos am Andreashofer Platz 15 deponieren lassen. Ihre Einkäufe sind gut aufbewahrt. So lässt es sich noch besser genießen. Auch die Schlossbergbahn ist samstags kostenlos. Am Schlossberg erwarten Sie kulinarische Köstlichkeiten und ein herrlicher Ausblick über die Dächer von Graz. Ihre Einkäufe können Sie bis 19 Uhr am Andreashoferplatz 15 wieder abholen. Das ist Wochenendfeeling in Graz.